Hallo und willkommen zu diesem Capstone Video. Wir sollen diesen Term ausmultiplizieren. Aufgrund der Termstruktur x minus 4 mal y hoch 3 mal x2 plus 4y hoch 3 erinnern wir uns sofort an eine binomische Formel. Und zwar a minus b mal a plus b. Das Ergebnis dieser binomischen Formel ist nämlich nichts anderes als a Quadrat minus b Quadrat. Dementsprechend können wir diesen Term sehr schnell ausmultiplizieren. Wir müssen nämlich nur die Rolle des a übernimmt ja x Quadrat, die Rolle des b übernimmt 4 mal y hoch 3, diese beiden Terme quadrieren. x Quadrat zum Quadrat. Die Hochzahlen werden beim Potenzieren multipliziert, ergibt x hoch 4 minus b Quadrat, also minus 4 mal y hoch 3 zum Quadrat. Dabei muss ich jetzt jeden Faktor quadrieren, nicht vergessen darauf, also 4 zum Quadrat ergibt 16 und y zum Quadrat. Wieder dieselbe Regel, wir müssen beim Potenzieren von Potenzen die Hochzahlen multiplizieren, das heißt y hoch 3 zum Quadrat, 3 mal 2 ist 6. Also das Ergebnis lautet x hoch 4 minus 16 mal y hoch 6, damit haben wir diesen Term ausmultipliziert und das Beispiel ist richtig gelöst.